Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, in der Besucher. Wir freuen uns heute Morgen hier zu sein und gemeinsam unseren Herrn anzubeten als eine liebe Gemeinde, die er erlöst hat. Und es ist für uns ein freudiger Tag, gleich aufgrund mehrerer Gründe. Zum einen dürfen wir nach vielen Wochen wieder zusammen den Tag des Herrn in der Gemeindefeierung, uns am gemeinsamen Gesang erfreuen, die Predigt live miterleben und den Kontakt zu den Geschwistern, auch wenn mit Einschränkungen und vielleicht hilft auch diese längere Zeit, ohne Gemeinde Gemeinde zu schätzen und noch mehr zu verstehen, welch großes Privileg es ist, sich jeden Sonntag hier versammeln zu dürfen, zu normalen Zeiten. Zum anderen wird in unserer Gesellschaft heute auch Muttertag gefeiert, wo den Müttern gedankt wird für ihre wichtige Rolle. Aber es wäre traurig, wenn die Mütter nur einmal im Jahr ein Danke hören. Und so ist es auch oftmals bei Gläubigen, die vielleicht nur zu Feiertagen dem Herrn Dank darbringen. Und wir möchten lernen, dem Herrn Lob und Ehre zu jeden Tag zu bringen. Nicht nur sonntags, sondern tagtäglich. Und bevor wir zur Bibellese kommen, ich möchte ich noch einige Punkte weitergeben. Letztendlich ist es nicht viel. Die meisten Veranstaltungen sind weiterhin äh, ja, äh, noch nicht äh, so weit, dass sie wieder aufgenommen werden können. Aber es findet regelmäßig am Donnerstag äh, ein Gebetstreffen statt. Und Treffen nicht buchstäblich, sondern es wird über Video und Telefon gemacht. Wer da sich anschließen möchte, kann sich gerne bei Paula melden oder meldet euch bei uns. Da können wir euch gerne den Kontakt weitergeben, wie das abläuft. Wir hoffen, dass in den nächsten Wochen, so Gott möchte und auch unsere Regierung das freigibt, wir weitere Veranstaltungen aufnehmen können. Aber wir sind dankbar, dass wir zumindest heute hier sein dürfen. Ich möchte euch einladen, dass wir unseren Gottesdienst mit Gemäht eröffnen, mit euch dazu aufzustehen ich möchte reden. Danke dir, Jesus Christus, für diesen freudigen Tag, für diesen Sonntag, den Tag des Herrn, den wir auch hier gemeinsam in deinem Haus verbringen dürfen. Danke dir, Herr, dafür, dass du dich um uns sorgst auch in schwierigen Zeiten, Herr, vor allem da bist du uns nahe und und hier möchten wir lernen, dankbar zu sein. Danke dir, Vater, für deine Güte, für deine Treue, die tagtäglich wert, egal wann, egal welchen Wochentag. Danke dir, Herr, für deine große Fürsorge. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du auch diese Zeit jetzt gebrauchst, um verherrlicht zu werden durch alles, was hier geschieht. Sei es der Gesang, sei es das Wort, sei es, dass wir in deinem Wort lesen. Danke dir, Herr dass wir die Möglichkeit dazu haben. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, mit einer dankbaren, fröhlichen Herzenseinstellung zu dir zu kommen und auch die nächsten Tage und Wochen, auch wenn wir eingeschränkt sind, dennoch dankbar und fröhlich zu sein. Weil unsere Dankbarkeit, unsere Freude in dir allein liegt, in deinem Wort. Und das kann uns niemand nehmen. Dafür danke ich dir. Dafür loben wir deinen Namen. Im Namen des Christus. Amen. Ich gerne Platz und öffnet eure Bibeln. Wir sind stehen geblieben in Apostelgeschichte 10 und ich möchte als kleine Wiederholung, dass wir sozusagen die letzten Verse des 10. Kapitels uns heute noch einmal näher anschauen, weil sie auch sehr aktuell sind, was das Evangelium angeht. Und im 10. Kapitel ab Vers 24, da lesen wir von der Bekehrung des Cornelius. Cornelius, ein nicht-Jude und wir möchten heute lesen die Verse 26 bis 48. schlage gerne zusammen auf, Apostelgeschichte 10, 36, 36 bis 48. Das Wort, das er den Kindern Israels gesandt hat, indem er Frieden verkünden ließ durch Jesus Christus, welcher Herr über alle ist, Ihr kennt es, das Zeugnis, das sich durch ganz Judäa verbreitet hat und in Galiläa anfing nach der Taufe, die Johannes verkündigte. Wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle Heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie getötet, indem sie ihn ans Kreuz hängten. Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn offenbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben nach seiner Auferstehung aus den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Da ergriff Petrus das Wort, kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir. Und der befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Da baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben. Soweit. Diese Verse sind sehr wertvoll für unser Verständnis über das Evangelium, über das Heil, über das Heil der Heiden, letztendlich die meisten von uns. Petrus beginnt und kommt auf den wichtigsten und wertvollsten Punkt, das Evangelium, in Vers 39, wo er darüber spricht, dass Jesus gekreuzigt wurde und wieder auferstanden ist. Und in Vers 43 lesen wir, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt. Glaube an Christus ist der einzige Weg der Rettung. Und das ist auch heute sehr aktuell, wo die Menschen nach Hilfe, nach Rettung suchen. Und das, als Paulus oder als Petrus diese Worte spricht, geschieht etwas höchst Außergewöhnliches, was noch nie geschehen ist. Und zwar lesen wir in Vers 44, dass der Heilige Geist auf alle fällt, die das Wort hören. Wir wissen vom Alten Testament, dass der Heilige Geist über Könige und Propheten kam, punktuell, zeitlich begrenzt. Wir sehen im Neuen Testament, dass der Heilige Geist auf Jesus ruhte, auf den Jüngern, auf einigen Juden haben wir im Vorfeld gesehen. Aber nun kommt der Heilige Geist auch über Nichtjuden, die den Geist Gottes erhalten. In dem Vers 46 lesen wir, was das Resultat davon ist. Wie konnte man erkennen, dass der Heilige Geist nun auch auf Nichtjuden kommt? Nun, indem diese Menschen anfingen, zu in Sprachen zu reden, als Zeichen dafür, dass sie den Geist Gottes empfangen haben. Und was redeten sie in Sprachen? Sie lobten Gott, sie priesen Gott hoch, lesen wir in Vers 46. Und somit dürfen wir bis auf den heutigen Tag auch dankbar sein dafür, dass der Herr seinen Geist ausgießt über alle, die an ihn glauben. Und wir haben es heute nicht nötig, auf Heilungen zu warten, auf Wunder zu warten, auf Prophetie zu warten oder auf Zungenrede zu warten. Alles ist uns gegeben. Gott hat seinen Geist gegeben. Gott hat sein Wort, ein vollständiges Wort uns hinterlassen. Und dafür dürfen wir und sollen wir sehr dankbar sein, ihn dafür loben und ihn dafür preisen. Dazu möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Und ich möchte beten und den Herrn danken, dass wir dieses große Privileg haben. Danke dir, Jesus Christus, für diese Worte aus deinem Buch, das du uns hinterlassen hast über viele Jahrtausende her, dass es noch immer Wahrheit ist, Wahrheit für heute. Danke dir, Herr, dass auch heute jeder, der an dich glaubt, Jesus Christus, das ewige Leben empfängt und den Heiligen Geist. Danke dir, Herr, dass du die Seinen, die die deinen führst. Danke dir, Herr, dass wir es nicht mehr notwendig haben, auf Propheten zu warten oder Wunderwirkungen. Danke dir, Herr, dass du uns alles hinterlassen hast, was wir benötigen in deinem Wort. Danke dir, Herr, dass wir die Wahrheit kennen dürfen, dass wir von ihr tagtäglich schöpfen können. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, an dieser Wahrheit festzuhalten, nicht nach rechts oder links von ihr abzuweichen, und andere Wahrheiten zu suchen, die für uns interessant sind, sondern dein Wort als absolute Wahrheit hochzuhalten, dies zu ehren und uns danach zu halten. Denn das ist gut für uns, Herr, wenn wir dir gehorsam sind. Im Namen Jesus Christus. Amen. Wir möchten nun gemeinsam unseren Herrn Lob und Ehre singen. Mein schönstes Lied, vor Euch steh ich hier und bete dich an. Euer Herz erschrecke nicht. Liebe Gäste, ich freue mich wirklich sehr, das ist kein einfach so Spruch, sondern ganz aufrichtig freue ich mich, euch wieder Gesicht zu Gesicht zu sehen. Manche haben, haben wir schon gesehen in den Gebetsstunden in der vergangenen Woche. Gott sei Dank, dass wir alle da sind und am Leben sind. Gott sei Dank auch für diejenigen, die heute zu Hause sind, noch nicht kommen können oder wollen. Wir wünschen auch Ihnen Segen und grüßen Sie, falls Sie uns sehen. Und ohne weiter Zeit zu verlieren, möchte ich mit euch zusammen zu den Worten der Heiligen Schrift kommen. Heute ist die Bibelstelle, die wir betrachten werden. 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 5. 2. Timotheus 1, Vers 5. Denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Heiliger Gott, wir danken vom ganzen Herzen, dass wir hier sind als deine Gemeinde und dein Volk versammelt um dein Wort, du bist der Mittelpunkt, das Zentrum von allem, wir bitten, Herr, dass du uns segnest, deinen Heiligen Geist gibst, sowohl zu verkündigen dein Wort, als auch zu hören und uns allen, dass wir auch handeln danach. Segne es, lass es fruchtbar werden in unseren Herzen, dass wir dich loben und preisen, deinen Christus, Jesus, unseren Herrn, erkennen und an ihm mit ganzem Herzen hängen. Wir bitten um dein Segen und preisen dich. Amen. In einem Telefongespräch neulich mit meiner Mama, da fiel ein Satz, der vielleicht sehr viel heute so aussagt, oder manch kann einer zustimmen, da hat sie gesagt, ich kann das Wort Corona-Krise nicht mehr hören. Ja, weil Das ist überall irgendwo, egal wo du guckst, ist dieses Wort irgendwo da zu sehen. Und ich will heute von Anfang an sagen, ich will mit euch zusammen heute nicht über Corona-Themen reden. Kein Corona heute, ja, Corona-frei sind wir heute. Wir haben in den letzten Wochen dieses Thema adressiert, ich habe sogar so ein bisschen den Eindruck, egal in welcher Gemeinde der Mensch predigt, ob in Hellersdorf in Kasachstan, in Amerika oder sonst wo, irgendwo geht es um Corona, im Titel predigt, in den Texten. Das ist okay, ja, wir, wir haben eine Herausforderung, so unerwartet, so kam sie buchstäblich über die ganze Welt, kann man ohne zu übertreiben sagen, okay, wir wollen das adressieren, wir haben das betrachtet, die und andere Stellen angesehen, aber wir wollen auf aktuelle Sachen auch kommen. Wir haben ein anderes, großes, lebendiges, aktuelles Thema, was viel frischer, was viel wichtiger ist, was viel aktueller ist als jegliche weiß ich, Tageszeitung, Titel und so weiter. Und unser großes Thema ist eins, das ist das Evangelium von Jesus. Das ist das lebendige und große und superaktuelle Thema für uns. Das Evangelium von Jesus. Von Jesus, von dem die Schrift sagt, er ist heute, gestern, in Ewigkeit, ist er derselbe. Derselbe Jesus, der verlorene sucht, derselbe lebendige Jesus, der die Gebundenen in die Freiheit entlässt, derselbe Jesus, der die Gebrochenen heilt, die Verzweifelten tröstet, der die Sünder selig macht. Das ist das große Thema für die ganze Menschheit und auch für jeden, für uns persönlich. Und wir wollen heute über Jesus reden in einem bestimmten Zusammenhang, denn heute gibt es einen fröhlichen Anlass und Bruder Vadim hat das schon vorweggenommen und angesprochen, heute ist ein besonderer Tag, der Muttertag. Ja, und wir wollen über Jesus und die Mütter reden. Und gleich, wo ich das gesagt habe, will ich auch klarstellen, es heißt nicht, dass die Ehemänner, Väter und Männer können sagen, na, kann ich ja abschalten und ein bisschen vielleicht... Ja, so also schlafen, mich betrifft das ja nicht. Ja, wir hoffen, dass auch die Ehemänner und die Väter etwas für sich mitnehmen aus diesen Betrachtungen. Und wir wollen drei Zwischenüberschriften ziehen in der Predigt. Drei Teile, drei ja, ja, Zwischen, Zwischenstellen. Erstmal, erstmal, was wir betrachten wollen, das ist das Leid einer Mutter. Das Leid einer Mutter. Ich riskiere banal zu sein, vielleicht sagt jemand, das ist ja verständlich, da sagst du eine, so eine flache Sache. Aber trotzdem, ich sage das, Mutter sein ist alles andere als einfach. Ja, Mutter sein ist verbunden mit Leiden. Und dieses Leiden beginnt schon bevor das Kind überhaupt auf die Welt kommt kommt, ja? schon im Mutterleib. Und gleich bemerken wir nebenbei, das Kind im Mutterleib ist schon ein Mensch. Ja? Zuletzt jetzt in den Nachrichten war zu hören, wir wollen alle, alle Leben retten. Ja? Wir wollen, jedes Leben ist kostbar. Manche haben gesagt, die Alten, die muss man die sterben ja sowieso. Und, und, und warum machen wir uns die Mühe? Da gab es ganz richtige Feststellungen. Alle Leben sind kostbar. Ja? Und wir wollen das, an dieser Stelle nochmal deutlich sagen, alle leben auch, die leben im Mutterleib. Ja, das Kind im Mutterleib ist auch ein Menschenleben, das ist längst wissenschaftlich belegt. Jede Mutter, die das erlebt hat, die weiß, da ist nicht irgendwas, da ist mein Kind. Ja, wir stehen dazu, alle Leben sind kostbar, ob alte, aber auch, was heute in der Gesellschaft so ein bisschen verdrängt wird, auch, das Leben im Mutterleib. Und da geht schon das Leiden los. So, wir haben mehrere Schwangerschaften zusammen miterlebt. Ich konnte so als Betrachter, kenne das nicht am Leib, ja, aber gesehen, da ist eine Hormonenumstellung. Übelkeiten, wir hatten Hyperthyreose, Schilddrüse, Überfunktion, manche haben so Schwangerschaftsdiabetes, Nierenprobleme, Beine mit Wasser und das und jenes. Also geht schon das Leiden los, noch bevor etwas überhaupt so erschienen ist. Dann die Geburt, großer Kampf, ja, auch viel Leid dabei. Dann die schlaflosen Nächte und Kinderkrankheiten und das und jenes. Und es gibt den Spruch, Kleine Kinder sind so kleine Sorgen, das ist alles eigentlich nie, nicht so. und All die Nächte, ja, aber wenn es größer wird, dann kommt das erst. Ja. Und meine Mama hat, hat mal gesagt, ich dachte, wenn ihr groß seid, die ist auch so eine, die sich sehr kümmert, ich dachte, wenn ihr groß seid, dann bin ich nicht, nicht mehr so, ja, so besorgt und so weiter. Und jetzt mit den Enkelkindern, da sorge ich mich doppelt, ja? ist immer noch da, das Ganze. Und das ist Leid. Ja? Die Mütter leiden, ganz einfach, das, das ist so. Ja? Aber das Schwierigste ist vielleicht nicht, dass so das Leid im Leib, obwohl da auch sehr viele Herausforderungen sind, sondern das vielleicht Schwierigste an dem Ganzen ist, dass die Mütter die Erfahrung machen müssen und erleben allein gelassen zu sein, dass die Mutter mit all diesen Herausforderungen allein ist. Ja? Wie ist sie allein? Nun, es gibt diverse, diverse Gründe, ich will vier davon nennen, manche sind nicht unter unserer Kontrolle, sage ich mal, manche hängen mit unseren Entscheidungen zusammen. Mütter werden allein gelassen, wenn zum Beispiel so eine Katastrophale und schwierige Sache kommt, wie, dass sie Witwen werden. Die Mütter sind dann allein im Leben, müssen sich herumschlagen, der Mann ist weg. Die Frau trägt großes Leid. Bemerkenswert ist, dass in der Bibel wir zahlreichen Witwen begegnen. Die Bibel ist von Anfang bis Ende immer wieder begegnen uns Witwen. Zum Beispiel die Schwiegermutter von Ruth, die Naomi. Die zwei Söhne verloren hat, die selbst dann eben für sich, für ihre Schwiegertochter irgendwie sorgen musste und so weiter. Naomi. Die Witwe von Sarepta, die den Prophet Elia wir kennen den Namen nicht, aber sie hat auch eine wichtige Rolle da mit, gespielt mit ihrem Sohn in den Hungerjahren. Die Witwe eines Prophetenjüngers mit dem Prophet Elisa später. Die Witwe im Neuen Testament, die ihren Sohn verloren hat, den Jesus auferweckt hat. Die Witwe, die zwei, äh, zwei Pfennige geworfen hat und so weiter. Ja? Die Bibel beschreibt immer wieder die Witwen. Da kann man vielleicht nichts machen, ja? die die das ist so eine Sache, unerwartet, man kann da wenig etwas ändern. Aber es gibt auch, äh, auch Situationen, wo die Frau auch allein bleibt, zum Beispiel durch die Ehescheidung. Ja? Auch da bleibt die Frau allein und muss sehr oft dann alles selbst tragen. In Deutschland eine Statistik: circa 2,2 Millionen alleinerziehende Mütter. Ja, die Ehescheidung hat eine lange Geschichte. Ja, schon im Gesetz Mose gibt es Regelungen dazu. Das heißt, seit mindestens 3,5 Tausend Jahren lassen sich die Menschen scheiden und bringen über sich großes Leid. Auch ja, die Frauen gerade Ehescheidung ist nicht eine Lösung für die Probleme. Ja, man kann versucht sein zu sagen ich kann es nicht mehr und so weiter. Aber was danach kommt, dass, dass es nicht, wird nicht, sage ich mal, besser oder, oder hilfreicher sein. Ja, die Scheidung ist ein großes Übel für alle und für die Frau selbst. Dann ist sie wieder allein und das Ganze bleibt hängen an ihr. Dann gibt es aber Stellen, wo die Männer sind da. Ja? Dokument hier, ist immer zu Hause, alles, alles da, aber gleichzeitig ist der Mann abwesend. Er ist da, aber nicht da irgendwie. Ja? Wie? Mit seinen Projekten im Büro mit seinem Sport, mit seinen Hobbys außer dem Haus oder in Haus, mit seinem Gemeindedienst. Ja, das ist große Sache, großer Kampf auch bei uns. Wir, wir kennen das ganz persönlich. Das verlangt viel von dem Mann. er vielleicht nicht da ist, wo, wo die Frau ihn braucht, abwesend, weil er das und jenes tut. Oder ganz einfach am Computermonitor sitzt oder hinter seinem Zeitung, Fernsehbildschirm und so weiter. Da aber nicht da. Ja, das ist auch großes Leid durch Abwesenheit des Mannes. Und dann gibt es noch einen vierten Punkt, der ist so ganz fein: Leute in der Welt verstehen ihn vielleicht nicht, aber der Mensch oder der Mann kann die Frau allein lassen, wenn er eben ein Ungläubiger ist und sich nicht kümmert und auch nicht richtig kümmern kann um die christliche Erziehung. Ja? Er erzieht vielleicht. Auf seine Art und Weise schon, er beteiligt sich am Familienleben und so weiter. Aber er kann nicht die frohe Botschaft, die christliche Lebensweise vermitteln, weil er eben selbst nicht darin steht. Und das ist auch eine, eine Herausforderung, wo die gläubige Mutter allein ihre Kinder irgendwie zu erziehen, zu pflegen hat, eben im christlichen Sinn. Ja? Da ist sie auch Manches Mal allein gelassen. Wenn wir uns fragen, warum sagst du das alles überhaupt? Warum diese ganzen komischen, düsteren, negativen Sachen? Wir haben doch einen Feiertag, wir wollen doch irgendwie fröhlich sein und so weiter. Da muss man sagen, wir sprechen das an, weil das die Realität von vielen Müttern rund um die Erde ist. Ja, Millionen sind auf die eine oder andere Weise allein. Ja, die sind mit allen Herausforderungen allein, auch in unserer Gemeinde. Das ist die Realität. Ja. Wir müssen damit auch uns auseinandersetzen. Und das Wichtige ist, die Bibel tut das ganz offen. Ja. In der Bibel wird nirgendwo irgendeine Art so rosarote, heile, schöne, intakte, heile Bibelwelt erwähnt. Ja. Die Bibel spricht diese Sachen, die schmerzhaft sind, die, die schwer zu ertragen sind, ehrlich und direkt an. Ja, und gerade das schockiert viele. Ich erinnere mich mindestens an zwei Leute, wo in Gespräch in dieser Richtung gesagt wurde, was ist das für eine heilige Schrift, wo auf jeder Seite Blut vergossen wird, Tränen fließen, Qualen fließen, irgendwelche Intrigen sind und so weiter. Ja, was, was ist das? Was lässt ihr da? Ja, was soll ich damit anfangen? Ja? Und die Leute stolpern darüber. Aber der Grund ist, warum das alles in der Bibel ist. Nicht, weil die Bibel irgendwie so Brutalität anpreist, sondern weil die Bibel ganz sachlich, ganz ehrlich die Sachen in dieser Welt anspricht. Dieses Leid und Blut und Tränen und Schmerzen sind deswegen da, weil unsere Welt, und man braucht gar nicht auch nach außen zu gucken, Welt in unseren Wohnungen, hinter unseren Türen, die hat damit zu tun. Da, ist auch, da sind Tränen, da sind Streitereien, da ist Qual, da ist Einsamkeit und so weiter. Und die Bibel spricht das an. Ja? Aber das ist nicht da bleibt sie nicht stehen, sondern... Die Bibel redet darüber und gibt auch Antworten. Ja? Und wir wollen in unserem Text heute, warum sprechen wir das? Auch in dem Text, das wir betrachten, sehen wir dieses Alleinsein der Mütter. Vielleicht nicht ganz offensichtlich, aber gleich komme ich dazu. Der redet auch davon. Zwei Mütter und ein Kind und die sind in gewissem Sinn Allein geblieben mit ihm. Ja? Warum? In diesem Text, das ist ein Ausschnitt aus dem zweiten Timotheusbrief, erinnert sich der Autor dieses Briefes, Apostel Paulus, mit großer Dankbarkeit an den ungeheuchelten christlichen Glauben seines treuen Mitarbeiters. Paulus war eine Art Mentor für diesen Mitarbeiter, Timotheus. Ja, und es ist etwas sehr auffällig in diesem Text. Derselbe Paulus, ja, der an einer anderen Stelle über seinen eigenen Glaubensweg spricht, er verwendet dort folgende Worte, wenn er über sich spricht. Apostelgeschichte 24, 14. Das bekenne ich aber, dass ich dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht, im Gesetz und in den Propheten. Paulus sagt von sich, ich, bin, ich habe auch einen Glauben, auch einen christlichen Glauben, ich halte fest am Gottes Wort und diene dem Gott meiner Väter. Ja, Paulus zieht hier so die Linie über seine Väter. Ja, er hat von seinen Vätern gelernt, Gott zu dienen. Er hat von dort übernommen das, was das jüdische Volk von Generation zu Generation getragen hat, meine Väter. Wenn Paulus über Timotheus spricht, dann das Bemerkenswerte ist, er redet nicht so. Wir sehen nicht die Väter von Timotheus, obwohl das ist ein Ausdruck, was wir durch den ganzen Alten Testament immer wieder sehen, Gott meines Vaters das ist hier nicht zu finden, sondern Paulus, sehr, sehr interessant hier und bemerkenswert, er bringt den ungeheuchelten Glauben Timotheus in Verbindung ausschließlich mit seinen weiblichen Vorfahren, von deiner Mutter Eunike und von deiner Großmutter Lois. Nichts über die Väter. Warum? Wenn wir die Bibel an anderen Stellen lesen, erfahren wir auch einiges als den Grund. In Apostelgeschichte 16, wo Timotheus zum ersten Mal so vorgestellt wird oder auf die Bühne kommt, da wird einiges Biografisches berichtet über ihn. Und zwar, dass sein Vater, Apostelgeschichte 16, 1 bis 3, dass sein Vater ein Hellen war, ein Nicht-Jude, ein Heide. Ja? Seine Mutter war Judin. Sie hat offenbar festgehalten am, am Glauben des Volkes, hat ihn vermittelt auch an ihren Sohn. Aber sein Vater war dem allen fremd. Er war ein Heide. Damals gab es sowas nicht wie Atheisten. Jeder hat geglaubt und wenn nicht an den wahren Gott, dann garantiert an die Götzen. Ja, und insbesondere die griechische Welt war voll von den Götzen. Erinnert euch Paulus in äh, Kapitel 17, er kommt nach Athen und wird bewegt durch zahlreiche Statuen, zahlreiche Götzenaltäre, die er dort sieht. Und das ist die Welt, aus der der Vater kommt von, von Timotheus. Und er hat eben nicht vermittelt den Glauben an den wahren Gott, weil er den auch nicht selbst hatte. Ja, die Mutter von Timotheus und offenbar auch ihre Mutter, die Lois, die waren da allein. Ja, die mussten Timotheus erziehen, den wahren Gott ihm vorstellen, allein, ohne den Vater. Ja. Wir sehen auch so ein Detail, auch in eben dieser Stelle, dass Timotheus nicht beschnitten war. Ja, die, die Beschneidung bei dem jüdischen, äh, jüdischen Volk, ein großes Gewicht liegt, liegt da, denn das ist ein Bundeszeichen zwischen Gott Israels und seinem Volk. Und Timotheus ist nicht beteiligt. Sein Vater, wir wissen, ob er vielleicht sogar widerstanden hat und hat gesagt, nein, du wirst nicht zu Juden machen und so weiter, weil das konnte auch damals ein bisschen Nachteile bringen und so weiter. Er ist nicht beschnitten, ja? er ist sozusagen ein bisschen außen aus dem Bund. Ja? Sein Vater eben ist nicht gläubig. Vielleicht war er ganz abwesend, ob er geschieden war oder sonst was, wir wissen das nicht. Aber der Glaube kommt nicht über ihn, sondern das alles liegt auf den Schultern der Frauen, der Mutter Eunike und der Großmutter Lois. Dieses Leid kennen sie, ja? allein zu sein. Aber da gehen wir weiter und wir wollen noch eine zweite Sache hinzufügen. Ja? Die Chance einer Mutter. Wir bleiben nicht stehen bei dem Leid, sondern es gibt auch eine große Chance bei den Müttern. Ja? Dieses Text lehrt uns auch noch etwas sehr Wichtiges. Und zwar, trotz allen Schwierigkeiten, die eine so allein gelassene Mutter hat, wo sie allein erziehen soll, wo sie allein die Gläubige in die Familie ist und der Vater will nichts davon wissen, trotz all diesen Schwierigkeiten ist doch die Sache nicht hoffnungslos, ja? Und das ist sehr wichtig und sehr ermutigend hier. Timotheus hatte nicht eine super schöne Musterfamilie, wo alle Eltern gläubig sind, wo sie von von Kindesbeinen an zu Kinderstunden schicken oder selbst zu Hause lesen und so weiter. Der Vater ist da außen vor. Trotzdem ist die Sache nicht verloren. Die Mutter und die Großmutter von Timotheus, die haben durch Gottes Gnade und Hilfe, geschafft oder wurde ihnen geschenkt, einen kostbaren Schatz weiterzugeben. Eben ihren lebendigen, ungeheuchelten, seligmachenden Glauben an den wahren Gott Israels und an seinen Sohn Jesus Christus, den Erlöser. Ja, Es war schwierig, aber Timotheus hat diesen Glauben doch empfangen von ihnen. Ja, das ist sehr wichtig, dass wir Nochmal bedenken, dass die Mütter einen großen Einfluss haben auf die Kinder. So ist die Welt, so hat Gott geschaffen, auch die Eltern, aber wir, die Väter meine ich, aber wir reden von den Müttern, großen Einfluss auf ihre Kinder. Und das ist eine große Chance für die Mütter. Gott hat euch, liebe Mütter, ein großes Werkzeug und große Möglichkeit gegeben, nämlich diesen Einfluss, den man von Natur aus irgendwo hat, auf das Kind, selig zu, äh, zu verwenden, sage ich mal so. Ja. Die Mütter hinterlassen eine große Spur, sie prägen das Kind sehr viel. Und das kann man böse machen, aber man kann es auch gut und selig machen, ja, was hier bei äh, Timotheus auch geschah. Ein kleines Beispiel, ja, wie, wie, wie groß dieser Einfluss ist. Gestern, vorgestern war in Deutsch, äh, vorgestern Deutschland, gestern in den russischsprachigen Ländern gab es einen großen Feiertag, ja, den Tag des Sieges, nennt man es bei uns. 75 Jahre Sieg über Hitler-Deutschland. Und in vielen sowjetischen Filmen wird dieser Krieg thematisiert, wo die Soldaten laufen, attackieren und sterben auch. Ja. Und da, oft wurde das gezeigt, sie schreien für Vaterland, für Stalin, war früher so der Spruch. Sarodien und Aber wenn man so Berichte liest von Augenzeugen, findet man immer wieder Erwähnungen, dass wenn Soldaten verwundet waren, im Sterben lagen, die riefen Mama, ja, nicht, nicht Stalin, nicht Vaterland, nicht irgendwas. Mama, ja, weil Mama ist doch von früh, die, die so wichtig ist da im Leben. Ja. Und dieses, diesen Einfluss, den können wir mit Gottes Segen. Trotz allen Schwierigkeiten, trotz allen, auch wenn wir allein bleiben im buchstäblichen Sinn oder durch abwesende Väter, doch so große Chance ist dabei, dass die Mutter diesen Einfluss nutzt, um ihr Kind zu ziehen zu Gott. Ja? Nun aber muss man auch Folgendes bedenken. Im Text heißt es, der ungeheuchelte Glaube, der zuvor gewohnt hat in deiner Großmutter, und deiner Mutter. Da muss man vorsichtig sein. Man darf nicht denken, ich habe den Glauben und das kommt irgendwie auch auf meine Kinder. Ja, so, so wie äh, über Gene irgendwie. Ja, Sie so, sind ähnlich wie, wie ich, die sehen ähnlich, haben dieselben Manieren irgendwie und die werden schon gläubig. Ja, irgendwie wird sich das übertragen. Das ist, wäre ein großer Fehler. Ja, der Glaube wird nicht über Gene verbreitet irgendwie, ja? sondern man muss zwei Dinge beachten in diesem Zusammenhang. Die Mutter, die muss zuerst selbst bekehrt sein, selbst dem Herrn gehören, ihren, ihr Herz ganz ihrem Heiland geben, sonst kann sie nichts machen, sonst kann sie bei, bei allem Einfluss wird sie nichts schaffen, etwas weiterzugeben. Die muss selbst einen ungeheuchelten, das heißt nicht gespielten, nicht vorgestellten, vorgetäuschten, nicht irgendwie so zwandhaft bewirkten, sondern lebendigen, echten Glauben an Jesus haben. Ja? Man kann nicht an die Kinder etwas weitergeben, was wir nicht selbst besitzen. Ja? Wir können sie nicht Sättigen mit dem Lebensbrot und trinken mit dem lebendigen Wasser, wenn wir selbst, sage ich mal, Durst haben und selbst Hunger haben. Ja? Wenn ich selbst nicht mit Jesus gehe, wenn ich nicht diesen ungeheuchelten Glauben habe, dann kann ich auch nichts weitergeben und das wird nicht einfach so überspringen. Ja? Das ist die Frage an, viele Mütter sind hier im Saal. Ja? Das ist die Frage, damit jede Mutter und jede, die vielleicht wird, sich fragt, wie ist das bei mir? Ist Jesus mein eigener Retter, mein persönlicher Retter? Ist er wirklich der Herr meines Lebens? In allen Fragen, auch in ganz praktischen, ganz kleinen Fragen des Alltags, gehorche ich Jesus? Ist mein Leben ist unterstellt? Ist er mein vertrauter Herzensfreund? Ja, weil wenn gerade die Frau Allein zu kämpfen hat, da braucht sie einen festen Stand. Ja, und in Jesus Christus, die findet ihn. Ja. Das kann nicht geschehen. Ich kann nicht Jesus als meinen Heiland und Retter haben, wenn ich nicht zuvor meinen eigenen verlorenen Zustand erkannt habe. Meine innere Verdorbenheit, meine Unheiligkeit, mit allem Ernst, ja, dass ich sehe, wie ich bin. Und man muss so sagen, gerade die Mütter, so kostbar sie sind, so wunderbar sie sind, in allen Sprachen gibt es so schöne Lieder, Gedichte über Mütter, so, so geschätzt sind sie. Trotzdem sind die Mütter doch nicht ideal, die sind auch Sünder, die sind auch gefallen. Die brauchen ganz dringend den Erlöser Jesus Christus. Die sind nicht Engel, die sind Menschen, sündige Menschen in der sündigen Welt. Wie oft gerade bei Müttern, wenn wir ehrlich sind ja, und werden das beobachten, im Alltag mit allem Trubel, wo die Kinder manchmal so strapazieren, ja, man muss das einfach so sagen, ja, wo man Ungeduld hat, wo man die Nerven verliert, wo man vielleicht anschreit, ausbricht, gereizt ist, wütend ist, verzweifelt, wo man murt, wie lange habe ich dir schon gesagt und so weiter wo? So viele, so viele Sachen uns reizen eben zur Sünde. Da erkennen wir unsere Herzen, da kommt es hoch, durch unsere Zunge, durch die Gefühle, die da brodeln bei uns. Bei den Müttern ist das so, das ist so. Die Mütter sind nicht ideale Wesen aus einer anderen Welt, die sind auch gefallen. Da zeigt sich die Sünde, unsere Not an Christus. Jetzt wo diese, vielleicht hier komme ich ein bisschen so zu den Corona-Themen, Jetzt sind ja viele zu Hause oder alle sind zu Hause gewesen mit den Kindern. Ja. Kinder sind nicht in der Schule, nicht in der Kita und man muss die Schulsachen, die man das Kind eigentlich mit Lehrern macht, parallel zu allem anderen sonst. Man, man arbeitet, man hat Haushalt und man muss auch die ganzen Schulaufgaben, die da per Mail kommen so Haufen an Haufen, wir drucken, das ist so ein Papierhaufen mittlerweile. Ja. Man muss das auch machen. Und neulich, ich ging einkaufen, da kam eine bekannte Mutter aus der Nachbarschaft, Die Kinder sind ein bisschen größer als unsere, haben wir so auf der Straße gesprochen, mit dem Abstand, ja, so, über so ein Blumenbeet haben wir gesprochen. Da hat sie so, so ganz, ganz gerade heraus gesagt, <lacht> fand ich so, so ja, auch so aufrichtig. Die hat gesagt, wenn wir zu Hause Geographie und Englisch mit den Kindern lernen, da hört das ganze Haus bis zur sechsten Etage mit. Ja, weil sie sagt, ich verliere Geduld, ich schreie an und so weiter. Also so offen zugegeben. Und viele können das bestätigen. Die Mütter sind auch Sünder und müssen kämpfen. Und da ist unsere Not. Tritt zu Tage her, ich sehe mein Herz, es ist auch verkehrt. Dieses Herz ist verdorben. Das, Im Alltag stoße ich immer wieder an diese Sachen. Rette mich. Ja, ich bin überfordert, irgendwo, ich habe keine Kraft und so weiter. Wir verstehen das alles, aber wir brauchen Jesus. Da. Jede Mutter braucht zuerst selbst Jesus. Bevor sie an Kinder etwas gibt, sie braucht Jesus, ja. Was sollen wir da machen als als, als Frauen, die Sünder sind? Ja? Gerade wenn wir allein sind, gerade wenn wir keine Hilfe vom Ehemann haben, wenn er nicht da ist oder wenn er nicht beteiligt an, an, an der christlichen Erziehung oder nicht versteht und, und so weiter. Da ist einer, der da ist. Ja? Und ich muss das so sagen, er allein kann wahrlich helfen. Viel besser als jeder Ehemann, obwohl Gott gebe, dass die Ehemänner und Väter ihre Verantwortung wahrnehmen. Aber da, egal wie das aussieht, da ist einer, der wahrlich hilft: das ist Jesus Christus, der Heiland. So, liebe Mutter, liebe, liebe Frau heute, ja, nimm dein ganzes Paket von den Sünden und Lasten und Nöten, die würgen und drücken und beschmutzen und trage sie ganz einfach zu Jesus ja zu Jesus da brauchen wir nicht vorzuspielen gerade steht es ja ungeheuchelter Glaube da brauchen wir uns nicht besser zu stellen als wir sind da brauchen wir nicht irgendwelche brave Rolle irgendwelche keine Ahnung so äh, Musterrolle auch einzunehmen sondern kommen mit diesem ganzen Paket zum Kreuz wo Jesus Christus für diese Sünden, für diese Unzulänglichkeiten, die wir merken an sich mit Schmerzen gestorben ist und wo seine Blut alle diese Schuld, alle diese Unreinheiten wegwäscht. Ja, sein Blut macht uns rein von aller Schuld. 1. Johannes 1,9. Sage doch, Herr Jesus, hier sind meine Lasten, die ich nicht mehr tragen kann, die erdrücken mich. Ich bin Kleine, schwache Frau, nimm das doch von mir. Ja? Und die Bibel sagt, alle eure Lasten werft auf ihn, denn er sorgt sich um euch. 1. Petrus 5, 7. Rufe zu Jesus, Mutter, hilf mir heraus. Ja? Gerade wenn du allein bist, gerade wenn du überfordert bist, nicht weiterkommst, Jesus ist da für dich. Und das Zweite, erstmal die Bibel. Oma und die Mutter von Timotheus hatten diesen Glauben und das Zweite, sie vermittelten gezielt diesen Glauben an ihren Enkelsohn und Sohn. Wir sehen das in diesem, eben diesem Brief, den zweiten Brief an Timotheus, in einem weiteren Kapitel, Kapitel 3, Vers 15. Da unterstreicht Paulus eine Sache und sagt, du, dieser Timotheus, du kennst, von Kind auf, die heilige Schrift, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Diesen Glauben, den sie hatten, das vermittelten sie an ihr Kind durch die heilige Schrift. Ja? Man sagt zwar, ja, man saugt Sachen mit der Milch der Mutter, ja, aber das ist buchstäblich gemeint. Ja? Timotheus musste unterrichtet werden und das haben Oma und, und äh, die Mutter gemacht. Ich weiß nicht, ob sie Schriftrollen hatten zu Hause, ob sie gelesen haben in der Synagoge oder erzählt haben mündlich, aber sie teilten mit ihm die Wahrheiten der Heiligen Schrift so, dass er sie sehr gut kannte. Und Paulus sagt, du kennst das von Kindheit, das ist ein Teil deiner Kindheit, deines Lebens. So was Kostbares. Ja? Die haben ihn mit der Heiligen Schrift bekannt gemacht. Es gibt so viele Beispiele, ich lese gern Biografien und immer wieder merkt man, wenn man so liest, nenne ich ganz, ganz konkrete Namen, ja, aber sind unbekannt oder jemand kann bezeugen, dass bei Leuten, die später zum Glauben kamen, manche von ihnen haben sehr große äh, Rollen und Aufgaben gespielt später, aber man trifft immer wieder, dass sie von ihren Müttern, von ihren Großmüttern geprägt waren darin. Ja? Und diesen Glauben haben von Kindheit an dann mitgenommen. Zum Beispiel die Gebrüder Busch, ja, Wilhelm, Johannes, Friedrich, ja, von ihrer Mutter Johanna. Die hatten mal gesagt, wer war der größte Theologe, in, der den größten Einfluss hatte auf euch. Da haben sie aus seinem Mund gesagt, Unsere Mutter. Ja? Die Mutter hatte, was hat sie gemacht? Bibelgeschichten erzählt, ganz einfach, ja? vielleicht bei der Hausarbeit sogar. Gebetet für sie, sie äh, mit ihnen gesungen, christliche Lieder und so weiter. Ja? Ich lese jetzt die Biografie von Adolf Schlatter, dem großen deutschen Theologen. Wie viel hat er aus dem Elternhaus mitgenommen? Das ist so schon beschrieben dort: seine Mutter Wilhelmine, und Großmutter Anna Schlatter, auch lebendige Gläubige und sie haben ihn von Kindheit auf geprägt darin, mit ihrem Beispiel. Einfach lebendig, er hat es gesehen an ihnen, wie Timotheus auch gesehen hat an seiner Mama Eunike und Großmama Lois, den lebendigen, ungeheuchelten Glauben. Die heilige Schrift, die erzählt wurde, die gesungen wurde, auswendig gelernt, mit Versen, mit Gedichten und so weiter. Familie Bonhoeffer, ja der bekannteste vielleicht ist Dietrich Bonhoeffer, aber auch andere Brüder und Schwestern auch gläubig. Ja, neulich habe ich ein interessantes Buch gelesen, Weihnachten im Hause Bonhoeffer. Wie die, die beschreiben, wie ihre Mutter Paula diese christliche Prägung vermittelt hat an die Kinder. So, so kostbar. Ja. Die Mütter haben die Chance, das zu tun. Sie haben diesen Einfluss und nutzt das. Ja. Lest zusammen die Bibel, die Kinderbibel. Erzähle Geschichten von christlichen, von biblischen Helden irgendwo, von David. Bring das in Zusammenhang mit Ereignissen des Tages. David hat das so gemacht in ähnlicher Situation. Zeige auf Jesus. Ja? Jesus überall. Ja? Die Bibel sagt, ob du zu Hause sitzt oder unterwegs bist oder dich hinlegst, rede. Schärfe diese Worte ein. Singe und lerne christliche Lieder. Das ist so wirklich kostbar, wenn man das mitnimmt. Vermittle ihnen deine persönliche Freude an Jesus. Ja, habe diese Freude selbst und zeige sie. Ja, nicht, nicht wie im Theater, sondern durch dein Leben. Und auch ganz wichtig, erzähle auch ehrlich von deinen Feldtritten, von deinem Scheitern und Misserfolg. Dass die Kinder nicht meinen, die Mama, die ist die macht immer alles gut, die ist immer so, so in allem unfehlbar. Das ist so nicht. Und gerade die Eltern, hier wir sprechen von der Mutter heute ganz besonders, die kann etwas Kostbares vermitteln, wenn sie sagt, hier und hier, da habe ich so und so gemacht und das war falsch, da habe ich gesündigt vor Gott oder mich geirrt. Und seine Gnade ist genug. Ich bitte um Vergebung und Jesus vergibt mir. Das ist so kostbar, dass die Kinder auch lernen, die Eltern irren auch. Die Eltern fallen, auch meine Mama, so wunderbar sie ist, auch sie ist Sünderin. Und Jesus hat mich vergeben, dass sie diese Gnade auch zeigt. Und dann als dritte Überschrift zum Schluss, der Lohn einer Mutter. Die Mutter hat Leid, die Mutter hat Kampf, die Mutter hat viel zu bewältigen, die Mutter hat ja, mühsame Arbeit mit den Kindern, zermürbende Arbeit, aber sie ist nicht umsonst. Wenn man diese Arbeit auf sich nimmt, investiert, jahrelang, vielleicht aus letzter Kraft irgendwo, das ist etwas, was einen kostbaren Lohn hat. In den Versen davor, wenn wir zu unserem Text kommen, in Vers 3 zum Beispiel hier, Sagt Paulus, ich danke Gott, der mich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Die Mühe, die Mama von Timotheus getragen hat, ja, mit, mit dem heidnischen Vater, allein gelassen und so weiter, die hat sich gelohnt. Ja, da ist der Apostel und er dankt für ihr Kind. Ja, stellt euch das vor. Ein großer Apostel Paulus sagt, ich danke für dich, ja, dass dieser Glaube von deiner Mutter jetzt auch in dir ist. Unablässig danke ich meinem Gott. Ja, das ist doch ein großer Lohn. Einst sagte Gott an Abraham, in 1. Mose 15, 1, Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild. Dein Lohn ist sehr groß. Wenn heute in der Welt, wo wir leben, viele nicht die Mühen einer Mutterschaft tragen wollen, Kinder werden vernachlässigt, die Eltern, die Mütter auch ganz speziell, werden ermutigt, andere Ziele und Prioritäten zu setzen im Leben. Vielleicht, wir brauchen mehr. Weibliche Führungskräfte, geh doch dahin, mach doch Karriere oder sonst was. Ja. Die, die, die Gesellschaft schiebt dich buchstäblich in diese Richtung. Und die Mutter, die zu Hause aufopferungsvoll sich kümmert um ihre Kinder, Boah, die ist dumm. Kinderküche, Kirche, ja. das ist doch längst irgendwie so äh, veraltet und so weiter, nicht modern, das steht einer modernen Frau nicht zu und so weiter. Ja. Wann gehst du arbeiten? Ich immer immer wieder Fragen. Man kann sagen, ich mache als Mutter den wichtigsten Dienst und die wichtigste Arbeit in der Welt. Ich erziehe meine Kinder und vermittle und ziehe sie zu Jesus. Das ist das Größte, was man tun kann. Das ist, wenn die Mutter das so recht tut. Lasst euch nicht verwirren ja, vom, vom Gerede, von, von irgendwelchen komischen heute Ansichten. Das ist so groß, das ist so groß, den lebendigen Heiland, den eigenen Kindern vorzustellen, durch die Bibel, durch das eigene Leben. Ja? Ungeheuchelter Glaube, der in deiner Großmutter und Mutter lebte. Wie wenn man so in Wasser ein Steinchen wirft. Mit, mit Kindern sind wir manchmal so am Ufer irgendwo und... Die werfen Steine. Und von einem kleinen Stein, da geht so in die Breite, gehen diese Kreise dann. Ja. So sieht man, wie so oft im Leben von einer Mutter, die ihr eigenes Herz Jesus gab und für ihre Kinder da war. Und dann später gehen so Segenswellen durch Generation zu Generation, weil einfache Hausfrau, eine einfache Mutter, kniend betete für ihre Kinder, mit ihnen Kinderbibel gelesen hat, kann man sagen, so, so banal, aber das hat so großen Einfluss, auch, so großen Wert und es lohnt sich das zu tun. Was für eine Freude ist es, zu erleben, wenn einer wie Paulus dankt für dein Kind und sagt, ich danke meinem Gott unablässig für dich, durch all das Gute, was ich sehe durch dich. Wie ist das schon? zu sehen, dass die anderen Kinder bewusst kommen zum Glauben und ihren eigenen Glaubensweg anfangen mit dem Heiland. Da lohnt sich alle Mühe, liebe Mütter. Ja, ihr habt so große Aufgabe empfangen. Ja, dazu ist man muss noch mal sagen: Sehr viel Kraft und Geduld und Liebe und Glauben und Hoffnung erforderlich. Ja, das ist sehr große Sache. Und wir haben die nicht in uns. Bei uns mangelt es an Liebe und an Kraft und an Gesundheit und an Glauben und an allem. Wir haben Mangel. Aber wir sind nicht allein. Ja, als Mutter, die Umstände können so sein, dass man allein gelassen ist, aber man ist nicht allein. Jesus Christus, der treue Helfer, ist bei uns. Ja? Er, ist genug, er hat, wo wir Mangel haben, wo es nicht reicht, er hat genug von allem da. Und dein Lohn als Mutter ist sehr groß. Erinnert uns, oder lass uns erinnern an das Wort, was wir am Anfang dieses Jahres betrachtet haben, Matthäus 28, 20. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Bei euch im Haushalt. Bei euch in der Erziehung, bei euch, wenn ihr für das Kind wascht und kocht, mit ihm sitzt, mit ihm spielt, mit ihm liest. Ich bin bei euch da. Ja, Jesus ist der Helfer. So lehrt uns die Bibel, wenn wir müde sind, wenn wir meinen, ich kann es nicht mehr, ich bin so überfordert, so ermüdet. Die Bibel lehrt, richtet euren Glaubensblick auf Jesus. Ja, lasst uns das tun. Als Mütter ermutige ich und will selbst als Christ das tun, an diesem Muttertag und an jedem Tag unserer Woche und unseres Lebens, wie es steht, Hebräer 12, 2, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und nicht den Mut verliert. Ich schließe ab mit einem Zitat aus einem bekannten christlichen Lied. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nehme meine Bürde? Wer? Ohne dich zerstieben würden mir im Nu glauben, hoffen Lieben, alles, Herr, bist du. Lass uns diesem Gott danken, eben als Mütter und für unsere Mütter und ihm preis sagen. Herr, wir danken dir. Danke, dass du bei uns bist. Danke, Herr, für unsere Mütter. Ich danke für meine Mama, die so viel uns gegeben hat, Herr. Die da war, die so viel investiert hat. Danke, Herr, für jede Mutter hier im Saal, in der Gemeinde, für Mütter überhaupt, dass du sie gibst. Wir bitten für deinen Segen, Herr, für jede Mutter. Wir bitten für Kraft, für deine Gnade. Wir bitten, Herr, wie wir gelesen haben, dass unser eigenes Herz als Mütter, als Väter auch dir ganz gehört, dass in unseren Familien nicht. Diese, dieses Alleinlassen Platz hat, sondern dass wir auch als Mutter und Väter zusammen die Kinder erziehen in der Zucht und Erweisung des Herrn, wie, der, wie dein Wort uns lehrt. Bitte gib, besonders auch in dieser Zeit, wo viel viele Herausforderungen sind, wo viele Lasten sind, hilf, dass wir auf dich alle Sorgen werfen. Erfrische die Kräfte der Mütter, ihren geistlichen Zustand, festige uns in Jesus Christus, lass uns lernen, zu dir zu kommen mit allen unseren Lasten, mit unserer Sündenlast, aber mit allen Sorgen und sie auf dich zu werfen, der du für uns gestorben bist, getragen hast unsere Last am Kreuz und auferstanden bist und bei uns bist, alle Tage bis an das Ende der Welt. Hilf unseren Kindern, dass sie einen ungeheuchelten Glauben zu Hause erleben, auch diesen Glauben empfangen und weitertragen. Gib dazu deine Gnade und sei gepriesene Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns nach Möglichkeit aufstehen. Gemeinsam singen. Ich bin Sorge dich nie ertrügt, wenn dein Leben dir sinnlos scheint. Alles Für sein Wort, für die Lieder, die wir ihm singen dürfen. Und wir durften heute sehr deutlich sehen, die Freude, die Paulus ausgedrückt hat, indem er an den Glauben des Timotheus gedacht hat, diesen ungeheuchelten Glauben, ein wahrer und ehrlicher und treuer Glaube. Und wir verstehen, dass sich jeder von uns, auch jedes von unseren Kindern, selbst persönlich für diesen wahren Glauben entscheiden muss. Und dass jeder persönlich die Konsequenzen dieser Entscheidung auch tragen wird. Aber wir verstehen auch, dass wir Menschen beeinflusst werden von unserer Umgebung und so eben auch unsere Kinder vor allem durch ihre Eltern beeinflusst werden. Und heute, im Fall von Timotheus, haben wir besonders gesehen den großen Einfluss der Mutter und der Großmutter. Und das soll uns helfen, nicht zu verzagen, auch wenn wir selbst nicht immer die Besten Einfluss haben als Eltern, nicht nur Mütter, sondern auch Väter, genauso, aber dass wir dieses große Privileg nutzen, um unseren Kindern unseren Glauben vorzuleben. Und dafür haben wir in der Predigt auch sehr gut gehört, müssen wir diesen Glauben selbst erst selbst haben, um ihn unseren Kindern weiterzugeben, damit unsere Kinder durch unser Gebet auch durch unseren Vorbild auch denn bewegt werden können, ihre Entscheidung für den Herrn zu treffen. Wir dürfen dafür beten, das was wir tun können, wir können selbst ein Vorbild dafür sein, das können wir tun, die Entscheidung ihnen abnehmen können wir nicht, aber zumindest dürfen wir das tun, welche Möglichkeiten wir dazu haben. Und ich möchte euch einladen, dass wir unseren Gottesdienst mit Gebet abschließen, bitte euch dazu aufzustehen, dass wir unseren Herrn danken und ihn loben und ihn auch bitten, das, was wir heute gehört haben, umzusetzen. Herrlicher und großer Vater, ich danke dir, Herr, auch für diesen einen Vers, den wir heute aus dem Timotheusbrief 1, Vers 5 lesen durften, aus dem zweiten Timotheusbrief, dass Paulus dort betont, Herr, wie wertvoll die Mutter und die Großmutter auch im Leben des Timotheus war. Und ich danke dir, Vater, dass viele Mütter auch in unseren Kreisen, aus unseren Bekannten- und Familienkreisen auch immer noch für ihre Kinder beten und auch dort mit Vorbild dienen. Und ich danke dir, Herr, dass jeder, der heute hier steht und auch selbst Kinder hat, das große Vorrecht hat, so ein Vorbild auch für seine eigenen Kinder zu sein. Und dafür möchte ich dich bitten, Herr, dass du uns besonders darin bestärkst, diesen lebendigen Glauben selbst zu haben, dein Wort ernst zu nehmen und uns deinem Wort völlig zu unterstellen und dir treu nachzufolgen und dass dies ein wunderbares Vorbild auch für unsere Kinder sein darf, dass auch sie sich einst für dich entscheiden dürfen. Dafür möchten wir beten, Herr, und vertrauen dir, dass du wunderbar führst und leitest, aber hilf das, was an uns liegt, zu erfüllen und unsere Aufgaben als Mütter und als Väter auch sehr ernst zu nehmen und das, was wir können, von dem Glauben, den wir an dich haben können, an unsere Kinder auch weiterzugeben. Im Namen Jesu Christus bitte ich. Amen. Amen. Unser Gottesdienst ist heute zu Ende. Wir möchten auch für nächste Woche uns schon vorbereiten. Und da möchten wir euch bitten, euch auch fürs nächste Mal in die Listen einzutragen, übers Internet, oder schickt uns eine Nachricht oder einen kurzen Anruf, dass wir einfach die Plätze vorbereiten können, dass wir planen können, um die Auflagen zu erfüllen und uns auch das nächste Mal wieder treffen zu können. Danke, dass ihr dieses Mal so toll mitgemacht habt und Gottes Segen bis nächste Woche.